Bei der Fertigstellung... Eine ex bassbox war es gewesen. Ne Verstärker. Verstärker. Mit Box drin. Och, und jetzt hat sie eine neue Front bekommen. Ja. <lacht> Auch ein neues Herz und ein Ja. <lacht> Ganz besonderes. Ja. ja, das kam vorhin gar nicht so mit Zergeltung. Der Griff ist es alleredel. <lacht> Aber echt heavy jetzt kommt der moment los dann wo die box geschlossen wird gleich nach dem einbauen zollbruch stellen noch mal getestet also jetzt dürfte das ding wirklich gar nicht mehr kaputt gehen dann und das ordentliche ja ich hoffe mal dass viel freude damit dann bis die tage Lippi live beim Filmen gefilmt. Hey du, ich würde es mit der Kamera noch mal zeigen wollen, wie das im Nachtlichtmodus aussieht. Ne? Weil äh, Grundbedingung dafür war ja gewesen, dass wenn er Nachts irgendwie rumstiefelt, dass er dann auch findet, wo das Ding ist zum Einschalten. Ja, wir mal alles aus ja, genau. Also zum grünen Licht muss er dann wandern. So, dann muss man quasi neben dem grünen Licht den Schalter suchen. Zack. Und dann ah, hier das ist dann das, das erste Notlicht, was dir die weitere Bedienung erleichtert. Dann halt... Und dann kann man seine Systeme anschließen und hochfahren. Genau. Nico, wir kommen. Ich darf hier. Das, ist das ganze Schauspiel. Ach, allererste. Das hat man jetzt schon seit zwei Jahren vorgehabt. Ne? Hast du jetzt? das? Äh, Ungefähr. Ja, ja Jetzt wird es endlich soweit. Nico darf der erste sein. Jetzt sind wir uns unserer Sache sicher. <lacht> <lacht> ja, kannst du mal die... Brennnesselsub. So, erstmal erste Aufgabe beim Libby. Batterie abklemmen. Die kriegt nämlich der Nico. Ja, mal gucken, ob der uns jetzt gut dahin bringt. Ganze 400 Kilometer. Und wir transportieren Haufen leere alte Batterien. zum Lego! Das zweite Solarpanel ist jetzt auch eingepackt worden. Das haben wir hierher gespendet bekommen. Und dann muss ich euch jetzt mal was zeigen. Haha, da sind die zwei. Also nochmal, wann? Wann mähen? Hm? Rasen. Also, wenn du keinen Bock auf mähen hast, dann sollst du in der. Äh, abnehmenden Mondphase Rasen, dann wächst das Gras langsam denn? Hier seid ihr zu Hause also, oder den Giften hat? genauso. Oh. Weil irgendwie hat dann das Wasser ein bisschen eine andere Schwingung oder was Man sieht gar nichts mehr hier. Gut, müssen wir dann ein bisschen nachbearbeiten. Grüße dich. Das ist <lacht> schön. <lacht> Voller Energie, der Mensch. Einen guten Dorf. Schwer, du. Schön, mal wie eine Arme. Lang beleuchtet, ausmachen. <lacht> Overload. Achso. So, die Leistung, ist Da hast du, äh, quasi zum Rumtragen und zum Bewegen. Bewegen hast du hier. Mhm. Und das wollen wir dir so machen. Hier kommen jetzt 220 Volt raus. Da kommt 220 Volt raus. Oh. Ja. Das muss man noch anders machen, weil, <lacht> wenn die jetzt hier lang greifen, die das guck, Es ist jetzt zwar noch. Also, das ist wirklich nur zur Warnung hier, ja, aber trotzdem nicht, nicht unbedingt angreifen, wenn die leuchtet. Und Wir haben das so gedacht, dass wir dann quasi, wir wollen dir das so machen, zum Beispiel oben an deinem Platz oder was, dass wir das einstecken. Und dann brauchst du bloß hier stoppen. No. Und, denn das ist hier Kickstarter, oder? Also du hier... Es ist Start. Mhm. Na, du machst da an. Und dann kannst du hier einstellen von 2 bis 8, 9 so. Das sind immer die Milliampere. Also hier zieht es 400 Milliampere, 500, 600, 700, 800. Und hier Maximum Overload. Also auf der Videokamera sieht es ordentlich hell aus. Echt? Ja. Kann man alles sehen hier. So, jetzt mache ich jetzt verschwindet gleich. <lacht> <lacht> da haben wir es richtig dunkel hier drin? Also hör mal. Alles klar, nur SSG-Licht jetzt. Ja. Das ist schon halbwegs ausreichend. Kann man schon lassen. Zwar nicht ganz so hell wie mit 220 Volt, aber... Es ist ein gemütliches Leben. Jawohl. Und kostenlos. Okay, jetzt liegt da ganze Krimpelt. Oh, da kommt schon mal alle hier. Ach, da hierne wird sie erst hochgesogen. Durch Nikos Reich ganz vergessen. Mhm. Wasserverwirbelung. Ach ja, das mit dem Fußbad, genau. Jawohl, hier kann man ein kleines Fußbad nehmen, ne? damit die Energien besser hineinkommen. Ach. Mhm. Gewächshaus. Auch ein schönes Gewächshaus. Und schon ordentliche Kürbisse dran. Oh. Ja. Herrlicher Naturgarten. So, mal eine richtige Wasserverwirbelungsanlage mit Glas. Hier war das erste Solarpanel für die Pumpen. Oh, uh, haben wir gleich jemanden erschreckt? Riesengroße Frische. Hier auch wieder Schauberger Wasserwirbel. Links. Ja, vor zwei Jahren waren wir noch drin, Ja, da war hier noch gar nichts. Aha. Klasse. Kommt das Haus, das sieht man wieder nett, Doch, vorne. Ach, hier vorne ist ein Treibrohr. Alles klar. Aha. Da kommt es dreimäßig in den Teich. Unser Naturmensch. Es sind insgesamt vier so Verwirbelungsanlagen hier installiert. Ne? Habe ich gezählt. Eine da hinten im Teich, ja, vier, eine in dem Teich. Hier voll Negativrohre. Doppel, -Negativ Doppel -Negativ ja. Was soll das heißen? Dann nehmen das Wasser her und wenn das da durchfließt dann macht sich das Wasser sozusagen schlechter und die Umgebung besser. Und warum negativ? Doppel negativ. Oben rechts und durchs Rohr hoch, hoch rechts. Ach so, das heißt negativ. <lacht> rechts heißt negativ rechts, rechts. und links ist... Ja, Aha. Doppel positiv. Aha. Ja. ja, ein bisschen. Na, Aisha. Da habt ihr was geschaffen jetzt, weh. Die Bäume, ja, die, die haben das bis jetzt richtig gut. Also, es hat den Schein, dass das wirkt. Also, wenn ich überlege, wie ich sie vor zwei Jahren noch aussah, also kein Vergleich dazu zu jetzt. Man noch das ist ja alles Jahre. komplett gesund, ne? Da, da ist nichts irgendwie, wo sich ein Pilz drüber hermacht oder Letzte irgendwas Jahr. mit Läusen besetzt oder so. Letztes Jahr haben die Bäume nur ein schön gekränkelt. Ja, das erste Eingewöhnungsjahr, war. Ne? Ach, die hast du ja alle. Künstlicher gepflanzt die Bäume, ne? ja. Die mussten sich jetzt praktisch erst alle eingewöhnen. Ja. Und hier unten drunter ist da jetzt auch ein Wasserreservoir drunter oder sind die, die Steine einfach gut, nur ja. so? Unter der ist nicht, aber die anderen haben alle. E also da hinten beim Lippi zum Beispiel, da ist ein Wasser dings unten drunter. Genau, da ist ein Claypot. Claypot. Ein Don -Dob. Ein Tontop, okay, ja, das versteht kann, der Sachse. Den kannst du mit Wasser voll füllen und dann holen sich die Pflanzen, die in der Umgebung stehen, holen sich das. Also die Wurzeln wachsen dann speziell auch da in die Richtung ein. Also einfach nur eine Erde buddeln, einen Tontop reinstellen und so ein Gestell drüber machen aus Steinen. Ja, die Pyramiden halt da drüber. Aha. Und dann hast du überall in deinem Garten verschiedene Wasserstellen, ganz natürliche. Ja. Und das war noch nichts, nur dabei? Krass. Oh ja. Stück für Stück. Ähm, da hat halt eine halbe Stunde gedauert, bis ich dann wusste, wo die hin sollten oder hin wollten. Gesagt. Hast du gewartet, was der Garten hier sagt, sozusagen? Ja. Also, alles getan. Ne? Solarpanel steht. Die zwei Solarpanels stehen. Sehr hat hatte Katze auch nicht, während wir gearbeitet haben, hat immer schön aufgepasst. Ja. Super, kann es weitergehen. Weiter geht's. Immer weiter. Haben ja alle gängigen Batterien da gelassen. Jetzt fahren wir mit den kaputten wieder nach Hause. Ja. Super, <lacht> äh. klappt. <lacht> Alles klar. Wir kommen. Wir kommen. Bis später. Er ja, startet. Sehr schön. Alles klar, na dann, regenerieren wir sie mal auf dem Heimweg mit viel Bass. <lacht>